Ach, hallo. Schön, dass du reinschaust. Tja, Künstler bin ich nicht. Aber vielleicht erkennst du trotzdem, was das werden soll. Ein kleines Boot. Und von einem kleinen Boot möchte ich dir heute berichten. Eine kleine Geschichte aus der Bibel, und zwar steht sie im Markus evangelium Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern auf einem Boot auf dem See Genezareth, und sie fuhren, so gemütlich dahin, aber dann passiert Folgendes. Wir lesen in Markus Kapitel 4. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, so sodass es sich schon zu füllen begann. Und er, er, Jesus, war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir hier umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Geht es dir oder mir nicht manchmal genauso? Wir sind unterwegs in unserem Leben und es kommen Schwierigkeiten, Probleme auf uns zu und die Wellen toben und wir drohen unterzugehen mit unserem Schiff. Und wir vergessen ganz, dass hinten in unserem Boot Jesus da sitzt. Er ist immer bei uns. Er verlässt uns nicht. Wir brauchen nur zu ihm zu gehen und ihn zu fragen. Herr, hilf uns. Und ich möchte dir wünschen heute für den Tag, dass du das nicht vergisst. Jesus ist bei dir, in deinem Boot. Und er ist mächtig. Er kann jeden Sturm in deinem Leben stillen.